Okay, direkt vorweg, der Shortcut ist Shift-S oder Umschalt-S oder Hochstelltaste-S oder Feststelltaste-S, was... Ne, Feststelltaste wird Caps Lock genannt. Auf jeden Fall die Taste, die unter Caps Lock ist. Irgendwie gibt es viele Leute, die nicht wissen, welche Taste mit Shift gemeint ist. Shift ist die, die man gedrückt hält, wenn man Großbuchstaben machen möchte. Also Shift-S und ihr aktiviert es und deaktiviert es. Jetzt sage ich euch, was das überhaupt macht. Hier sind wir in der Timeline und ich scroll nach vorne und nach hinten. Und wie ihr hört, ihr hört nichts... Weil ähm, Audio beim Scrubbing abspielen ist bei mir deaktiviert. Das ist ganz gut so, weil es könnte mich halt nerven, wenn ich hier äh, die richtige Stelle, den richtigen Frame suchen möchte und die ganze Zeit so ein blöder Sound abspielt. Andererseits, wenn man auf Audio schneiden will, wie zum Beispiel bei einem Musikvideo, wenn man etwas auf Worte animieren möchte oder wirklich, es wirklich darum geht, dass man da Audio trifft, dann ist es nützlich einfach Shift-S zu drücken und dann könnt ihr hier scrubben. Und könnt eure Stimme hören. Dann könnt ihr ganz genau sagen, okay, hier fange ich an zu sprechen. Hier ist das Wort vorbei. Und könnt dann halt wirklich ganz genau gucken, an, bei welchem Wort ihr was macht. Aber wie ihr merkt, ich rede gerade und schieb hier durch und äh, es ist nervig, weil man hört beides. Deswegen drücke ich wieder Shift S und der ganze Spaß ist wieder aus und es nervt nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ähm, wenn ihr weitere Tipps braucht, äh, schreibt es mir in die Kommentare. Zu umständliche Sachen kann ich momentan leider nicht machen, da ich wirklich sehr wenig Zeit habe. Deswegen kommen nur so kleine Sachen, aber sind wirklich nützliche Tipps, die äh, viele Leute überhaupt nicht wissen. Bis dann, ciao.